So, ich habe mir gerade die Haare noch schnell geglättet und dann wollen wir gleich raus und ein bisschen spazieren gehen und wir nehmen euch halt mit, wie unser Silvestertag so aussieht. <lacht> Bis gleich. Ihr Lieben, wollen wir los raus? Ja! Was hast du da in der Hand? Anna. Das ist deine Anna? Ja! Kommt die mit? Ja! Da! Ja? Ja. Ich bin unten drin. Rastia, komm! Kauf mein Schuss. Hm. Katze? Ja. Mama, Katze. Katze ist da? Ja. ja, ich mach dir das doch da raus. Dings. Ja. Was Süßes. Es ist so kalt, meine Hände sind eingefroren. Deine nicht? Nein. So, die Kinder machen kurz eine Picknickpause. Ja, sie was gibt's zu essen? Und was gibt's? Das, ist das hier und das. Ja, was ist das alles? Apfel. Beinbaum. Hm? Hast du heute vergessen? <lacht> das weißt du doch. Schmeckt euch das? Mhm. Wollen wir weiter? Wir fahren jetzt nach Hause, Schatz geht noch einkaufen und es ist richtig, richtig kalt. Also wir haben uns alle einen abgefroren, sind wir froh, im Auto zu sitzen. Und ja, mal gucken, was er noch einkauft, ich weiß noch nicht genau. Dann bis gleich. So, ich mache jetzt Mittagessen. Ähm, ja, ich würde euch das einmal zeigen. Es gibt nämlich Hähnchen. Äh, Stückchen und Brokkoli mit Nudeln und ähm, Rotkohl und Ofenkartoffeln. Ähm, die Ofenkartoffeln sind noch drin. Ich euch das mal eben. Das Heute noch das Mittagessen. Zu Silvester haben wir noch so einiges anderes gekauft. Und ja, mein Mann wird sich freuen. Der liebt das. Und dann mache ich natürlich äh, alles in eine Pfanne rein und dann vermische ich das. Und ja, dann würde ich euch noch mal zeigen was mein Mann so ungefähr gekauft hat. Der ist noch mal los weil mir eingefallen ist, dass ich noch Muffins machen will. Und ja, der ist jetzt noch mal schnell losgedüst. Und die Kinder, also die Große, war sowieso die ganze Zeit wach, jetzt ist die Kleine wach. Man hört sie. Ja, ein paar Kleinigkeiten. Und man hat sich für sich eine Cola gekauft. Ähm, ja, die hat sich so gerne Strohhalme gewünscht, da trinkt sie so gerne ra drauf. Und ähm, ja, so eine ich weiß nicht, wie die jetzt genau heißen. Auf jeden Fall für die Kinder. Wie heißen die denn jetzt? Lufttrussel. Und ähm, ja, und dann noch so was Leuchtendes. Wenn die sich freuen. Ja, Berliner hat er noch geholt. Und Pizza ist noch im Gefrier. Und ja, später werde ich dann heute noch ein paar andere Sachen dazu vorbereiten. Obstteller und ähm, Brot beschmieren. Eure Gesundheit. Und dann stellen wir uns gleich noch was. So, Essen ist fertig. Rotkohl kommt noch mit dazu. Mm, so ja lecker. Da wird sich eben freuen, wenn er gleich zurückkommt. <lacht> Am Feuer. <lacht> mal, was du da hast. Wow. Ein Zauberstab. Ja. Wow, wie toll. Und noch ein Zauberstab. Ja. Oh, wie toll! Nastia, möchtest du deinen auch mal zeigen? Nasti, zeig mal Zauberstäbe. Na, hast du auch Zauberstäbe? <lacht> Zauberstäbchen. Das und das, das ist die Zauberei, das ist die, die Zauberstab. Ja. Oh, super! Und ein Zauberstab. Ja, ein ich mal ein Super. Ich habe gerade die Muffins im Ofen. Ich habe gesehen, ich habe irgendwie keine Speisestärke mehr. Und ich hoffe, die werden jetzt noch was. Aber ich hoffe. Und ja, ich mache jetzt gerade noch mit dem Obstteller fertig. Und äh, die Berliner stehen da schon. Brot werde ich nochmal mit äh, Kaviar beschmieren. Und dann kommt noch Pizza in den Ofen. Und ein paar andere Kleinigkeiten. Aber das zeige ich euch gleich alles nochmal. Wie gesagt, die Muffins... Bin fast fertig. Ich muss dann aber noch, eine, noch mal eine zweite Palette rein, rein tun an Muffins. Ähm, ich hoffe, die werden was, weil ich ja gesagt habe, ich habe keine Speisestärke mehr gehabt. Ähm, sonst habe ich die immer mit Speisestärke gemacht: mit Kirschen, mit Dinkelmehl und ein Klacks Nutella. Und ja, und die Berliner sind halt noch da. Und Obstteller hat mein Mann schon gemacht, da habe ich schon ein paar, einiges weggefuttert und Brot werden wir gleich noch beschmieren. Und ja, gleich geht's weiter. Also wir machen uns heute ein ganz und Ich dachte mir, heute werden wir noch irgendwas Schönes gemeinsam spielen und dann einen Film gucken. Ähm, ganz entspannt, wenn die Kinder mit, gut mitmachen. So, Das Essen darf ich ist fertig. Darf ich? Die Berliner haben wir noch in die Küche gelegt. Was uns essen die Kinder nicht? Ich zeige euch das mal eben. Ja, das natürlich darfst du, Schatz. Also das? So, ich zeige das mal ja, Danke. Kann ich sehen, Mami? Mom, wir gehen auch hinein ein Ja, können wir aber pushen, ne? Genau? Guck mal, die <lacht> oh, mein Ja, ja. ja. Oh, Du auch, mein Schatz. du bist auch wunderschön, mein Schatz.